Wissen Sie, ich sehe eine Menge Trailer von Filmen mit so großen fetten Kritikzitaten wie »Spannend wie die Hölle« oder »Urkomisches Meisterwerk«. Sogar so abgefahrene wie »Der beste Film, der je gedreht wurde«. Und da frage ich mich, checkt irgendjemand wirklich die Quellen dieser Zitate? Denn wenn nicht, tja dann sch*** <lacht> drauf. Tartun ist das alles und mehr. Fantastisch. Umwerfen. Die Leute, die den gemacht haben, sind <lacht> genial. Der beste Bootfilm überhaupt. Besser als Titanic. Okay, vielleicht nicht besser als Titanic, aber er ist echt gut.